Herzlich willkommen zu dieser Einheit Lernvideo. In dieser Einheit Lernvideo möchten wir über Videos sprechen, wie wir sie im Unterricht einsetzen können, die Planung, wie der didaktische Einsatz ist und warum das eigentlich ein so wesentliches Thema heute ist. Lernvideos grundsätzlich können sehr vielfältig eingesetzt werden. Das ist also die Palette, ist also vom eigentlichen Selbststudium für das Online-Studium. Sie können es im Unterricht verwenden als Lehrer und Lehrerin zur Vorführung, zur Präsentation. Im Wesentlichen gibt es einmal folgende Einsatzformen. Das erste ist das klassische Live Streaming. Das heißt also, ich würde jetzt hier stehen und Sie könnten mich gleichzeitig live auf YouTube verfolgen zum Beispiel oder ähm, auch im, Fernse äh, im Fernsehen. Das heißt also, das wird direkt eins zu eins weitergegeben. Ist also live. Dann gibt es eine sogenannte Live-Videotechnik als Einsatzform. Darunter verstehen wir, wenn Sie zum Beispiel mit einem Tablet arbeiten und gleichzeitig ähm, dieses Video äh, auf den Projekt übertragen wird, dass also, so man gleichzeitig sieht, also was Sie zum Beispiel hier schreiben oder annotieren und äh, so natürlich also auch vielleicht die Visualisierung äh, von etwas verdeutlichen. Also Man könnte auch sagen, das ist der Ersatz der Tafelschrift. Als nächste Einsatzform ist die Möglichkeit, die man heute hat, ist die Integration von Experten und Expertinnen in den Unterricht. So können Sie sich sehr einfach vorstellen, Sie verwenden zum Beispiel Skype, rufen also Martin Ebner an und sagen, Martin Ebner, können Sie meinen Schüler und Schülerinnen erklären, wie man zum Beispiel Videos verwendet. Und dann könnte man live mit mir sich austauschen und so also den Experten, die Expertinnen in den Unterricht holen. Klassisch gesehen, sind Videos sehr oft als Nachbereitung im Einsatz. Das äh, machen wir zum Beispiel auf den Universitäten sehr oft, das heißt, wir zeichnen zum Beispiel unsere Vorlesungen, Übungen und so weiter auf, stellen das als Video zur Verfügung. Und Studierende können das als Nachbereitung verwenden bzw. als Prüfungsvorbereitung. Ähm, dann natürlich, also dagegen, das Gegenteil zur Nachbereitung ist natürlich die Unterrichtsvorbereitung. Das ähm, gibt ein didaktisches Konzept, das heißt zum Beispiel Flipped Classroom. Hier sieht man es so vor, dass ich als Lernender zu Hause äh, ein Video vorbereite, vielleicht also den Stoff, den ich auf der Tafel bringen wollte, der mehr oder weniger eh ein Monolog gewesen wäre, aufzeichne, entsprechend aufbereite, den Schülern und Schülerinnen und den Studierenden nach Hause mitgebe und sage, statt einer Hausübung. Bitte schaut sich das zu Hause an, denkt das durch diese 15-20 Minuten und kommt dann vorbereitet in den Unterricht. Und im Unterricht drehen wir das jetzt um, machen also nicht mehr den eigentlichen Lernstoff, sondern wir üben. Wir üben quasi die Hausübung, die es also früher zum Hause zu Hause rechnen war, im Unterricht, weil wir wissen, wenn man also selber das tut und macht, dann kommen die Fragen also auf. Und das nennt man heute als sogenanntes Flipped Classroom. Prinzip und äh, es gibt also schon einige wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wo die zeigen, dass sich das natürlich sehr eignet. Natürlich und wahrscheinlich der Klassiker äh, im Unterricht, werden Sie Videos verwenden zum irgendetwas zeigen, zum Illustrieren, dort wo also vielleicht also ein Bild mehr als tausend Worte sagt, zum Üben vergleichen, Sie können Perspektivenwechsel einbauen und so weiter und so fort. Das heißt, heute sind äh, Video an sich als Technologie grundsätzlich natürlich auch im Einsatz. Natürlich sind Videos, wie Sie auch hier in diesem Massive Open Online Course erleben, bei Online Kurse mehr oder weniger das Instrumentarium, weil es also heute re relativ einfach ist, solche Videos zu produzieren und natürlich also das anschaulicher ist, wenn Sie also zum Beispiel gewisse Dinge einblenden können, wie hier im Hintergrund, dann kann man natürlich Dinge viel besser zeigen und erklären, als wenn Sie vielleicht nur den Ton haben. Und eine letzte Einsatzform ist auch sehr spannend, das ist eine sogenannte Lernvideoerstellung äh, durch Lernende. Das heißt, also das sogenannte äh, Lernen durch Lehren, indem man einfach eine Schülergruppe oder auch eine Einzelperson einfach selbst ein Video produzieren lässt und einer Gruppe erklären lässt, haben wir oft den... Sehr innovativen Medieneinsatz das Vorteil, dass die Gruppe motivierter ist und dadurch selbst natürlich etwas lernt, weil es also anderen Personen erklären muss und das sogenannte Peer Learning hier aktiv wird, dass es so also quasi Schüler und Schülerinnen, anderen Schüler und Schülerinnen etwas erklärt, was so also oftmals in der Zielgruppe viel einfacher ist. Das waren also die grob gesagt möglichen Einsatzformen von Videos. Und äh, jetzt ist natürlich so, jetzt ähm, gibt es auch die Möglichkeit, wie erstellt man denn ein solches Video. Wir reden immer von sogenannten Macharten. Das heißt, welche Formen von äh, Videos kennen wir, was, welche Palette ähm, wird also heute hier angeboten. Und wenn Sie sich also durch äh, diese Plattform iMOOCs zum Beispiel klicken, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass also kaum ein MOOC eine sehr ähnliche Machart hat wie der andere, dass also sehr viele verschiedene Videos erstellt worden sind. Weil sie sich natürlich auch äh, verschieden eigen. Ja, also das erste und das klassischste ist wahrscheinlich der sogenannte Screencast. Screencast ist ähm, ganz was Einfaches, das heißt also man geht her, ähm, ist eine Software. Die Software läuft also meistens lokal auf dem Laptop oder auf ihrem äh, Tablet und tut nichts anderes wie alles, was also hier äh, passiert, aufzunehmen. Kommt also aus der klassischen äh, software äh, support äh, auf dem Software-Support, mit der Idee, dass man jemandem erklären kann, also zum Beispiel, also wenn, wie man ein Programm bedient. Ja, weil es einfacher ist es also schriftlich, Sie kennen das also schriftlich nachzulesen, wie Sie Word zu bedienen müssen, ist vielleicht wesentlich ein, äh, komplizierter, als wenn Sie sich auf YouTube ein Video anschauen davon. Und das Screencast also ist auch für den Unterricht sehr, sehr geeignet. Alles, was Sie jetzt auf dem Tablet schreiben, zeichnen, zeigen, können Sie natürlich jetzt mitfilmen. Und damit ähm, ist natürlich das Tafelbild, wenn Sie so wollen, digitalisiert. Und äh, das Schöne daran oder der Vorteil daran ist, dass also Dinge nachvollzogen werden können. Also wenn Sie heute so also ein Blatt Papier haben, wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, wie das vor drei Monaten entstanden ist. Und durch den Screencast können Sie also quasi Schritt für Schritt die Rechnung, die Zeichnung nachvollziehen, weil auch der Weg sehr wesentlich ist, weil der Lösungsweg äh, entscheidend ist. Was hat der Lehrer denn dazu gesagt? Das sind sogenannte Screencasts. Eine andere Machart ist die sogenannte Legetechnik. Legetechnik ist groß geworden durch CommonsCraft, durch solche einfache Erklärvideos. Da sehen Sie also keinen Schauspieler, keine Person, sondern hier werden eigentlich sehr einfache Bilder verwendet und einfach in das Bild gelegt und die Kamera filmt eigentlich von oben und dazu wird einfach ein Text gesprochen und das ist einfach, um das Gesprochene visuell zu hinterlegen mit sehr anschaulichen Grafiken, ist oft netter und hat daher oft mehr Wirkung als wenn Sie nur den Sprecher oder die Sprecherin sehen. Ja, dann natürlich die Klassiker sind also äh, die Möglichkeiten einer Tafel- oder Whiteboard-Anschrift. Sie können natürlich jetzt eigentlich hergehen und ich gehe, drehe mich hier um, schreibe auf die Tafel und gleichzeitig beim Schreiben äh, wäre ich abgefilmt. Ähm, das ist der Klassiker, hat ähm, eigentlich einen enormen Erstellungsaufwand, weil Sie brauchen in der Regel eine Person, die natürlich die Kamera führt, durch das, dass ich natürlich sehr beweglich bin auf dieser Seite. Sie haben vielleicht das auch mit Tonchwierigkeiten und dann ist also auch immer das Zoomen natürlich ein Problem oder auch meine Schrift auf der Tafel. Das heißt also, Tafel- und Whiteboard-Anschrift wird also heute nicht mehr so gerne verwendet. Ähm, eher dann, wenn man das Gefühl hat, ja, da braucht es jetzt also so richtig ähm, die Idee, dass der Professor das so an die Tafel schreibt und entwickelt. Manchmal ist es halt einfacher, wenn Personen natürlich technisch jetzt nicht mit einem Tablet umgehen können. Ja, Klassiker ist auch Vortrag vor der Webkamera oder vor der Kamera generell. Das heißt, ich stelle mir irgendwo vor mir eine Kamera hin, bin dann großartig oben um und erkläre ganz was Kurzes. Ähm, das wird heute. Aber man muss sich aufpassen, weil die Person natürlich, sie können, also immer wieder müssen sie in der Kamera bleiben, wenn sie keine zweite Person haben zum Filmen, dann müssen sie sich äh, sehr statisch verhalten. Wird heute immer mehr verwendet, zum Beispiel, also wenn sie ähm, kurz ihnen etwas einfällt, also kurze Videos, so also wie in einem, in einem Art Selfie-Modus, wo sie dann sehr schnell an ihre Studierenden und Schülerinnen und also Schülerinnen hier etwas abgeben können. Klassiker ist natürlich eine Reportage, ein Dokumentarfilm, das heißt also, dass man sehr klassisch hier arbeitet, kann man uns die Studieaufzeichnung, also die Studieaufzeichnung ist im Prinzip das, was wir hier machen, das heißt also, es gibt also vielleicht sogar so etwas wie ein Greenscreen, und im Greenscreen im Hintergrund kann man Dinge einblenden, Picture in Picture zu machen, das merken Sie also hier immer wieder, und grundsätzlich also quasi in einem Studio tatsächlich den Unterricht und die Unterrichtseinheit produzieren. Natürlich gibt es die Möglichkeiten von Aufzeichnungen aus äh, Live-Vorträgen ähm, oder auch Webkonferenzen. Das heißt, das sind meistens auch Programme, die entweder sind es äh, irgendwo fixe Kameras oder irgendeine Software, die im Prinzip das mitschneidet und also eigentlich eine Aufzeichnung macht. Nachteil von Aufzeichnungen ist, also es sind natürlich oft sehr schwierig in der Nachbearbeitung, wenn die Hintergrundgeräusche sehr groß sind. Ähm, und natürlich ist auch hier der Schnitt sehr schwierig, weil das ja im Prinzip ein Live-Vortrag war. Natürlich ähm, können Sie auch die Machart einer Animation, eines Trickfilms verwenden. Ähm, das ist natürlich schon sehr aufwendig. Das heißt, Sie animieren natürlich das ähm, entsprechende ähm, Video äh, mit verschiedensten Comicfiguren oder zeichnen das vielleicht auch selbst äh, oder nehmen halt äh, sogenannte Slow-Motion-Picture, das heißt also, Bild für Bild auf und äh, machen dann also 30 äh, Bilder pro Sekunde, damit sie also einen Trickfilm bekommen. Also hier wird es dann schon sehr aufwendig natürlich in der Machart, aber natürlich äh, ist vielleicht die Wirkung äh, entsprechend groß. Eine auch sehr einfache Machart und oft verwendet äh, bei Lernvideos ist das Interview. Das Interview von einer Person mit einer Experten und einer Expertin äh, macht das Ganze ein bisschen belebter und interaktiver. Also wenn man nur so einen Vortrag natürlich hat und also hier sind das also immer zwei äh, Personen oder auch mehrere beteiligt. Ja und dann der, der Klassiker zum Schluss wäre natürlich der Blockbuster. Blockbuster darunter verstehen wir, sie haben tatsächlich also ein ein Schauspielerteam, einen Drehort und äh, produzieren tatsächlich so, also wie man sich das schon schön in Hollywood vorstellt, mit verschiedensten Animationen im Hintergründen äh, und nach einem Drehbuch mit Schauspielern tatsächlich ein Lernvideo. Das kommt natürlich vergleichsweise selten zum Einsatz, ähm, einfach weil der Aufwand sehr groß ist und natürlich also auch die Kosten damit steigen. Und ähm, das wird das also dann wirklich tatsächlich also die Situation produziert, also mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Und die letzte Macher, die ich Ihnen noch vorstellen will, ist also etwas, das sehr neu ist. Das sind 360-Grad-Videos. 360-Grad-Videos ist eigentlich also ein Video, müssen Sie sich vorstellen, wo Sie also 360-Grad aufnehmen und äh, plötzlich etwas anderes beginnt. Das heißt also nicht mehr der Kameramann ähm, bestimmt die Perspektive, die Sie sich anschauen, sondern Sie als Zuschauer oder Zuschauerin können sagen, ich schaue mir das Video aus der Perspektive an, aus der ich es jetzt gern sehen möchte. Das eignet sich wahnsinnig toll natürlich für Sport im Prinzip, weil man Perspektiven einnehmen kann, die man vorher nie eingenommen hat. Ähm, Klettern, wie sie wollen, oder auch äh, gibt den großen äh, Beispiel, also des UAFs, wo man das kann, remmen, quasi sich anschauen kann, also Perspektive des Sportlers und das also auch, also wie es von hinten ausschaut und so weiter und so fort. Also kompletter Perspektivenwechsel macht also dort Sinn, wo man sagt, es macht wirklich Sinn, das aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten und also eben dem Zuschauer oder Zuschauerin die Möglichkeit zu geben, diese zu wechseln. Ja, das waren also in aller Kürze also die möglichen Macharten bei Videos.